Wir sind heute in der Kahal Adash Israel gemeinde hier in Mitte. Ähm, bei mir ist Rabbi Fabian. Ähm, was ist das hier? Was, was lebt ihr hier? Also wir haben hier eine Gemeinde mit 400 Mitgliedern, ganz viele Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde und wir haben hier jüdisches Gemeindeleben. Wir haben hier eine Synagoge, mehrmals täglich Gottesdienste, wir haben hier verschiedene Gemeindeveranstaltungen und wir sind Teil des öffentlichen Lebens und Teil des, des berliner jüdischen Lebens. Für euch als jüdische Gemeinde, was heißt da selbstbestimmtes Leben? Also für uns ist ganz wichtig, dass wir ähm, unser Judentum auch ausleben können, dass wir Feste feiern können und dass wir Gottesdienste abhalten können und dass wir gleichzeitig auch unser Judentum natür auf natürliche Art und Weise leben können, auch auf natürliche Art und Weise in den, in den Straßen äh, Berlins. Und dass es auch ähm, vielleicht gleichzeitig auch ver verbunden mit einem Wunsch, wie der richtiger Teil des Berliner Alltags wird, jüdisches Leben auch auf den Straßen und nicht hinter Sicherheitsschleusen zu sehen. Und wenn jetzt, jetzt komme ich als Politiker von Berlin hierher, was sind da so konkrete Wünsche oder Forderungen, die Sie an uns haben? Also das eine ist dafür zu sorgen, dass jüdisches Leben eine gewisse Normalität bekommt, nicht etwas, was immer nur in negativen Schlagzeilen oder überhaupt in Schlagzeilen ist, sondern einfach wirklich dazugehört und natürlich damit verbunden ganz klar die Bekämpfung von Antisemitismus, dass man sich sicher fühlt und dass man halt ein Gefühl der Akzeptanz hat, dass das Judentum auch zu Deutschland gehört und auch wieder Teil der Gesellschaft sein kann. Dann bedanke ich mich herzlich, dass wir heute hier sein durften und danke für den guten Input.